Der Leierhof hat uns einfach sehr gut gefallen. Mir geht es darum, Kräuter zu ernten, Produkte zu machen. Und der Gedanke der Nachhaltigkeit für die kommenden Generationen ist natürlich der Ursprungsgedanke gewesen. Und ich merke, wenn die Enkelkinder hier sind, welchen Kontakt sie zur Natur haben, zu den Tieren haben. Es ist schon sehr schön. Und das ist eigentlich der Wunsch des Ganzen. Das Zuhause ist natürlich sehr wichtig. Da gehört das Internet dazu, muss ich einfach gestehen. Und ohne Technologie ginge das gar nicht. Und ich weiß nicht, wo es hingeht und ich möchte es auch nicht festlegen, wo es hingeht. Ich lasse es sich entwickeln. Ohne Veränderungen gibt es kein Leben. Es wird alles schnelllebiger. Aber ich mag das Schnelllebige.